Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich hatte 60 Sekunden, mein Start Trade beträgt 10.000 US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien in MetaTrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren in MetaTrader 5 und den Tagesnews. US-Dollar-Yen sieht ganz gut aus hier steige ich ein gegebenenfalls nochmal mit 20k Wichtig ist, dass man den richtigen Einstieg erwischt. Was du alles lernst du in meinem Privat-Einzelcoaching, 10k pro Monat, du kannst dich gern bewerben. Geht er nochmal runter? Gehe ich nochmal rein? Du setzt natürlich andere Summen. Der Startfade sollte bei... höchstens ein Prozent des Gesamtkapitals liegen Jetzt schießt er schön nach oben. Der Markt ist aktuell noch sehr volatil, weil wir einige sehr wichtige News heute hatten. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.